Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel oder der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute ein sehr besonderes Video, meine Freunde. Der Boss gibt mal etwas zurück. Und zwar muss ich erstmal sagen, erstmal ein großes Dankeschön an die ganzen Zuschauer, an die ganzen Leute im Twitch-Chat, an alle Leute, die mich supporten. Großes Dankeschön an euch, Jungs. Ich weiß, der Boss war lange weg, ist jetzt wieder stabil back, wie auf Englisch. Der Rückkehr, meine Freunde. Kleiner Freestyle hier vom Boss an der Stelle. Und da möchte ich euch wirklich mal vom Herzen aus danken. Ihr habt mich supportet. Ihr schreibt mir wirklich lustige Kommentare. Die lese ich durch, da freue ich mich. Da lache ich mir manchmal <lacht> ins Fäustchen, meine Freunde. Deswegen ein großes Dankeschön geht raus. Und ihr könnt heute etwas gewinnen, meine Freunde. Bzw. nicht heute, aber morgen. Und zwar werde ich morgen am 31.01. auf Twitch einen kleinen Livestream machen. Und da werdet ihr etwas gewinnen können. Jetzt fragt euch natürlich, Boss, was können wir denn gewinnen? Was könnte es sein? Was haben denn so YouTuber schon verlost? Ich sag mal so, es könnte natürlich hier... So eine Rolex sein, so eine Submariner. Wäre natürlich stabil. na ne? Wäre natürlich stabil. Two-Town Submariner, sagt man nicht nein. Könnte auch so eine vollgold day Date sein. Wäre natürlich auch ganz heißes Eisen, meine Freunde. Ne? Denken die Leute sich schon, okay, wer wild. Wer wild. Was könnte es noch sein? Der Boss könnte natürlich hier auch so eine stabile S-Klasse hier verhökern, meine Freunde. Aber Jungs, es wird noch was viel krasseres. Es wird nicht irgendwas. Es wird nicht irgendein so Gegenstand sein, den ihr euch selber kaufen könnt. Es wird was von Herzen kommen. Und zwar werdet ihr die Chance auf so eine stabile Corkmask cap haben, meine Freunde. Ein Unikat. Beziehungsweise ein Duplikat, weil ich habe die ganze zweimal. Aber eventuell verlose ich die zweite auch noch. Aber eine geht erstmal raus. Ein Unikat seinesgleichen, meine Freunde. Ein ganz heißes Eisen. Jetzt fragt euch natürlich, wie kann ich das gewinnen? Und zwar morgen... Am 31.01. werde ich um 19 Uhr auf Twitch live gehen und da werde ich die Verlosung starten, meine Freunde. Also seid auf jeden Fall am Start. Ich gebe euch was von Herzen zurück. Nochmal ein großes Dankeschön an alle Zuschauer, die mir wirklich hier an dich, die mir hier Nachrichten geschrieben haben, Boss, macht wieder Videos, die mich in den Kommentaren supporten, die schreiben, hey, wir feiern, dass du wieder zurück bist. An die Leute im Twitch-Chat, die auch immer aktiv am Start sind. Jungs, ich vergesse euch nicht. An die Leute, die mir sogar ein bisschen Geld da lassen, die ein Abo dalassen, wirklich ein großes Dankeschön, Mr. T, vor allem an dich, der größte Supporter vom Boss, ganz heißes Eisen, meine Freunde. Natürlich, ich sag mal so, Jungs, ihr müsst mir kein Geld da lassen, ihr müsst nicht abonnieren, ich habe ja das Para, aber, ich sag mal so, fällt mir ein bisschen leichter, so das Kurzgeld zu waschen, ne? ist ein bisschen ein kleiner, ein kleiner für den Boss. Also Jungs, seid auf jeden Fall morgen am Start, um was natürlich nicht vergessen werden darf, die Leute, die mich am Anfang unterstützt haben, Dankeschön, Snacks. Zlatko Costa, Snacky Boy, Dankeschön, Digga. Dankeschön auch an Zlatko Vedic, aka Let's Go Sinex, der gute Alcatraz, Dankeschön an dich. Der gute Tunsch natürlich auch. Allgemein die ganzen Leute auf Twitch, wirklich eine ganz, ja, auf einer Homo-Basis, herzhafte Community, meine Freunde. Also seid morgen da, wird sich lohnen. Und euer EMP-II oder Boss ist auf und auf, Bitches, no homo. Skurr!